Die ukrainische Wirtschaft ist infolge des russischen Angriffskriegs im vergangenen Jahr eingebrochen. Ursache sind nicht nur zerstörte Fabriken und Infrastruktur, sondern auch versperrte Exportwege und ein Mangel an Arbeitskräften. Mehr von Anja Kohl. Besonders die Energiewirtschaft in der Ukraine ist durch die russischen Angriffe zerstört worden. Insgesamt ist die ukrainische Wirtschaftsleistung um fast ein Drittel zurückgegangen. Die Exporte über die Seehäfen, die weitgehend von Russland kontrolliert werden, sind um 40 Prozent geschrumpft. Auch in der Ukraine gibt es Inflation. Sie liegt bei 27 Prozent. Da es an vielen Dingen mangelt, ist vieles sehr teuer geworden. Die Armut wächst rasant. Besonders Kinder sind betroffen. Mehr als 4 Millionen leben unter der Armutsschwelle. Der Wiederaufbau des Landes und die Erholung der Wirtschaft werden laut Angaben der Weltbank mehr als 400 Milliarden Euro kosten.